Wie kann man in R den Mittelwert einer Variable berechnen? Am einfachsten geht das mit dem Min-Befehl. Wenn Sie sich die Hilfe dafür anschauen wollen, einfach Fragezeichen Min. Und um jetzt ein Beispiel zeigen zu können, wähle ich wie immer einen Beispieldatensatz von R aus. Dafür nehme ich den Beispieldatensatz Orange und lade den als Data in meine Arbeitsumgebung hinein. Sobald ich das ausführe, sieht man hier auf der rechten Seite den Datensatz, kann den sich auch anschauen. Und dann sieht man, dass es hier eine Variable age gibt und für die wollen wir jetzt den Mittelwert berechnen. Dafür verwende ich wie gesagt diesen mean befehl und dafür kann man einfach schreiben Min und dann in Klammern die Variable definieren, für die man diesen Mittelwert berechnen möchte. Bitte nicht vergessen, dass man dafür erst nochmal den DataFrame nennen muss, also Data, dann Dollarzeichen und dann Age für den variablen -Namen. Wenn ich das ausführe, dann bekomme ich direkt hier unten das Ergebnis angezeigt und zwar liegt der Mittelwert hier eben bei 922. Jetzt gibt es ein Problem mit Variablen mit fehlenden Werten. Man hat ja oft fehlende Werte, das heißt, wenn Leute keine Angabe gemacht haben beispielsweise, dass Werte in der Variable fehlen. Und das simuliere ich jetzt mal, indem ich hier einen fehlenden Wert definiere für diese Variable age. Wenn Sie sich das nochmal genauer anschauen wollen, ich habe auch dazu ein Video erstellt und das verlinke ich gleich mal hier oben. Und sobald wir also einen fehlenden Wert in dieser Variable drin haben, kann man das auch im Datensatz sehen dafür gehe ich nochmal hier auf den Dataframe und sie sehen hier oben, dass jetzt bei Age in dem ersten Fall nicht mehr der Wert 118 steht, sondern NA für not available. Und dann schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich jetzt für diese bearbeitete Variable einen Mittelwert berechnen möchte. Und sie sehen hier unten wird kein Ergebnis angezeigt, sondern nur NA für not available. Das heißt also, sobald dort ein fehlender Wert in der Variable drin ist, wird nichts mehr berechnet. Wir müssen also R jetzt irgendwie mitteilen, dass da zwar ein fehlender Wert drin ist, dass aber trotzdem der Mittelwert für die gültigen Werte berechnet werden soll. Und das funktioniert folgendermaßen, indem man hier eine Option hinschreibt, Komma NA, also für, für die fehlenden Werte, not available, Punkt RM, das steht für remove, ist gleich true. Das heißt also, alle fehlenden Werte sollen ignoriert werden und der Mittelwert soll einfach auf Basis der gültigen Werte in der Variable trotzdem berechnet werden ich das hier einmal ausführe, dann sehen Sie, das funktioniert. Wir bekommen hier einen Mittelwert angezeigt. Der Wert weicht natürlich ein bisschen ab von dem Mittelwert, den wir vorher berechnet haben, weil wir dort eben die 118 als fehlenden Wert rausgenommen haben und die Berechnung jetzt nur noch auf den Werten basiert, die eben gültige Werte sind. Soweit als kurze Einführung zur Mittelwertberechnung in R.